Jo Leute, ich habe gerade eben alle Kopfgeldjäger erledigt, möchte zu Cage zurückgehen und bin mir ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Cage mich verraten wird, weil ihre ganze Geschichte vom Ruhestand her war nicht wirklich überzeugend. Aber wer weiß, vielleicht war es das auch. Wir werden es jetzt sehen. Ja, Cage ist weg. Gerücht entdeckt. Das ist ja schon mal ein eindeutiger Hinweis. Ich kaufe jetzt noch einmal den Shop leer. Oh ja, wie es aussieht, bleibt mir noch ein Puck übrig. Den werde ich dann wahrscheinlich von Cage bekommen. Da hinten ist sie also. bin mir gar nicht sicher, ob ich ihr da auch zuerst begegnet bin. Wenn wir sehen. Einfach mal ein bisschen rübergleiten hier. Und da vorne ist ein Monster. Das mache ich nochmal schnell fertig. Oh, den wollte ich gar nicht wollte eigentlich den da haben. Ja, gut. Ja, den haben wir gleich. Aua. Okay. Dann reich ich hier einfach an. Blocken und... Okay, dann eben nicht blocken. Weg ist er. Und wo ist jetzt Cage? Ach, da unten. Ja, gut. Valo. Valo. Oh, hallo. Dann talken wir. Wie läuft's, Cage? Klar. besser. Jetzt, nachdem du alle ausgeschaltet hast, die Sogtormo auf dich gehetzt hat. Ja. Schön, die Kopfgeldjäger für eine Weile los zu sein. Ja. Apropos. Was für ein Trick? Ging nur etwas daneben? Nein. Ging es nicht. Was soll das, Cage? Wie viel hat ihr Sorg für mich geboten? Zu wenig. Aber jeder Jäger, den wir erledigt haben, hat deinen Wert erhöht. Jetzt bist du meine Zeit wert. Durch dich haben sie uns überhaupt erst gefunden. Jetzt hast es geschneit, Kumpel. Hin und wieder hole ich mir auch selbst ein kleines Kopfgeld. Doch, das waren verdammt große Haufen Gegner abzuarbeiten. Du hast gezeigt, du bist ein waschechter Jedi. Willst du rausfinden, wie wasch echt? Jetzt können wir die Sache noch vergessen, Cage. Keine Chance. Diese Lady hat Schulden. Und ich habe auf diesen Zahltag schon viel zu lang gewartet, Kerl. Viel zu lang. Aber vor allem kann ich es nicht länger ertragen, in Ruhe und Frieden zu leben. Alles klar? Aber ich glaube, den Kampf, den werde ich einfach mal skippen, weil ihr interessiert euch bestimmt nicht dafür. Komm schon! Das ist, wofür ich lebe! Dann wirst du dafür sterben! Letzte Chance, Cage! Lass es gut sein! Ist nicht meine Art. Also ich finde den ober lange nicht gesehen. Ihr zwei kennt euch? Schon ewig. Wie wär's? Wir schnappen uns diesen Jedi und teilen das Kopfgeld unter uns auf, hä? Äh? Ich bin nicht wegen des Jedi. Schön zur Abwechslung, mal keine Zielscheibe zu sein. Du hast keine Vorstellung davon, wie wertvoll diese Frau ist. Nun, wenn du das so sagst, dann... Herrgott! Es gibt zwei Arten von Leuten in dieser Galaxis. Die mit Thermaldetonatoren und die ohne. Ich schätze, den Rest könnt ihr euch selbst ausmalen. Zeit ist Du lässt doch nicht zu, dass er mich mitnimmt, oder? Oder? Weißt du, ich werde es definitiv zulassen. In Ordnung. Was sieht sie. Sieh dir das an. Sieh weiter, Jedi. Ich soll einem weiteren Kopfgeldjäger den Rücken zudrehen? Würde ich deinen Tod wollen, wärst du längst tot. Falls du es nicht gemerkt hast, Kerl, dieser Typ ist nicht gerade ein Freund der Jedi. Das wäre eine Untertreibung. Was die Frage aufwirft, warum mit einem zusammenarbeiten? Wir hatten einen gemeinsamen Feind, Cage. Dich. Täusch dich nicht. Wir sind keine Verbündeten. Ich kenne Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und ich habe kein Mitleid mit deinem Schicksal.